Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz geht es heute um weitere militärische Hilfen für die Ukraine. US-Verteidigungsminister Austin hat Kollegen und hochrangige Militärs aus vielen Ländern eingeladen, die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe. Ein Schwerpunkt bei dem Treffen soll die Luftverteidigung sein. Die Regierung in Kiew fordert zur Unterstützung gegen die russischen Angreifer unter anderem moderne Kampfjets.